Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt alle die erste Woche des neuen Jahres gut hinter euch gebracht. Es ist gerade Donnerstag und draußen wütet ein Schneesturm, weshalb ich heute leider nicht arbeiten konnte. Ähm... Naja, deswegen äh, nutze ich die Zeit so und ähm, drehe dieses Video. Ähm, ich wollte euch heute mal meinen Kalender für das kommende Jahr zeigen. Viele sind daran interessiert, das weiß ich. Und ich finde, dass der wunder wunderschön ist von außen auf jeden Fall. Und eigentlich gefällt er mir auch sehr gut von innen. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das für mich die richtige Methode ist, meine Tage zu planen oder mein Jahr zu planen. Ähm, Deswegen zeige ich euch den einfach mal. Ich habe das zu einem Zeitpunkt gefilmt, äh, an dem ich da noch nichts eingetragen hatte. Inzwischen sieht der ein bisschen anders aus, weil es ist jetzt halt schon der vierte oder so. Ähm, da habe ich ihn natürlich schon benutzt. Aber ähm, ja, ich habe ihn euch noch im jungfräulichen Zustand gezeigt und ich bin mal ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Und jetzt zeige ich euch erstmal, worum es überhaupt geht. Wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, dies hier war mein Timer für letztes Jahr. Timer, ja, Timer könnte man so sagen. Also ganz, ganz schlicht, schwarz, dünn ähm, und gut benutzt. Also der ist jetzt auf jeden Fall voll und ähm das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert mit dem. Falls ihr da einen genaueren Einblick reinbekommen wollt, dann werde ich euch mal das Video hier oben verlinken, was ich dazu gedreht habe. Das hat für mich das ganze Jahr sehr, sehr gut funktioniert. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie das jetzt mit dem neuen Timer wird, denn der ist nicht ganz so schlicht. Kaum schlicht. Aber haltet euch kurz fest, denn er ist wunderschön. Ich habe ihn gesehen und ich dachte so, oh shit, den muss ich kaufen. Selbst wenn ich ihn dann am Ende des Jahres doch nicht die ganze Zeit benutzt habe. Der ist einfach so schön. Sowohl von außen ähm, halt ringbuchmäßig ähm, gebunden, sage ich mal. Dann sind da diese schönen Blumen drauf. Sowohl vorne als auch hinten. Ähm, und der ist so dick. Also auch nicht besonders dick. Aber im Gegensatz zu dem... Von letztem Jahr ist er einfach ein bisschen wuchtiger und ein bisschen schwerer auch. Ähm, mal gucken. Also das ist ja von außen und ähm, dann schlägt man ihn auf und die erste Seite, ups, sieht so aus. Also da ähm, steht jetzt einfach nur 2018 Planner und dann kann man noch seinen Namen eintragen. Und danach gibt es eine Jahresübersicht von sowohl 2018 als auch schon 2019. Die benutze ich relativ wenig. Also im Alten habe ich die relativ wenig benutzt. Ich habe aber überlegt, jetzt hier, da habe ich eben schon mal einmal kurz mit angefangen, mir einzutragen, wann ich im Urlaub bin. Einfach weil ich das schön finde und es ist glaube ich eine ganz coole Übersicht auch so am Ende des Jahres nochmal sich zu überlegen, wann war ich eigentlich wo. Und ähm, das ist jetzt der Urlaub, den ich schon weiß, dieses Jahr. Deswegen habe ich den schon mal eingetragen. Aber ähm, genau, da kann man, wie man möchte. Ich glaube, das benutze ich eigentlich eher selten, aber ist eigentlich eine ganz coole Übersicht. Und dann habe ich hier Sticker mass. Also richtig viele, richtig coole, finde ich. Ähm, ich Benutze normalerweise keine Sticker, aber vielleicht wird sich mit diesem Planer alles ändern. Ähm, also Flight, Party, Date, Night. Immer zweimal die gleichen Seiten. Und ähm, ziemlich bunt, ziemlich groß auch, finde ich. Ich bin mal gespannt, wie sich das so ergibt, wie oft ich die benutzen werde. Aber ansonsten freut sich Luisa, glaube ich, drüber. Und dann ähm, kommen schon die einzelnen Monate. Das seht ihr auch hier. Man kann ähm, sich das so auswählen hier an den Seiten. Das ist ein ganz cooles Raster. Und am Anfang des Monats ist immer eine bunte Seite mit einem inspirierenden, motivierenden Spruch drauf. Hier ist es jetzt In a world full of trends, I want to remain a classic. Und ähm, ja, kann man denken, was man Ich bin eigentlich kein Fan von solchen Quotes und äh, so diesen ganzen Lebensweisheiten. Ich finde das immer cooler, wenn man das einfach denkt, ohne darüber groß zu sprechen. Aber vielleicht ist das äh, motivierend am Anfang des Monats oder so. We'll see. Und auch auf der Seite, wenn man das dann umblättert, steht doch mal ein schöner Spruch. Und dann gibt es für jeden Monat so eine Übersicht und die ist, glaube ich, ziemlich cool. Ich hoffe sehr, dass mir die gefallen wird, dass ich die auch wirklich so nutzen werde, wie man sie nutzen kann, weil ich glaube, dass es was bringen kann. Und zwar ist hier oben erstmal ein Kasten mit January Goals, also einfach nur Ziele, die man in dem Monat hat, die kann man eintragen. Dann kommen hier die To-Dos. Und dann gibt es hier nochmal so eine Übersicht. Das ist halt ein amerikanischer Kalender, deswegen steht Sonntag mit ganz vorne. Wir fangen ja immer Montag an in Deutschland, aber das ist jetzt kein großes Ding, finde ich. Ich glaube, da gewöhnt man sich schnell dran, beziehungsweise bin ich da im Moment irgendwie mehr dran gewöhnt. Und dann ähm, kann man hier noch die Geburtstage eintragen, die im Januar sind. Das wird bei mir, glaube ich, nicht reichen. Das muss ich vielleicht nochmal so ähm, durchtrennen, weil ich kenne sehr viele, die im Januar Geburtstag haben. Weil irgendwie kenne ich mehr Leute, die im Winter Geburtstag haben als im Sommer. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob das bei euch auch so ist. Ähm, und dann sind hier noch ähm, andere wichtige Daten, die man eintragen kann. Und einfach Erinnerungen, die man sich in diesen Kasten schreiben kann unten. Und das ist eben vor jedem Monat so eine Seite. Und äh, wie gesagt, ich glaube, dass sie ziemlich hilfreich sein kann. Ich glaube aber auch, dass man sich einfach mal dann wirklich Zeit dafür nehmen muss. Und ich bin gespannt, wie ich das hinkriegen werde, weil... Ja, hm, ich kenne mich und ich bin mir noch nicht sicher, ob, das so, ob ich das so annehme, wie ich das annehmen könnte. So, nach dieser Übersichtsseite kommt dann eine ähm, weitere Übersichtsseite. Und zwar einfach eine Seite, wo eben... Ja, wo man einfach den ganzen Monat auf zwei Seiten hat. Und ähm, auch hier ist es so, dass Sonntag wieder ganz links steht. Und hier sind halt schon so ein paar äh, Feiertage eingetragen. Allerdings sind das jetzt nicht unbedingt die, die wir in Deutschland feiern. Ähm, hier ist jetzt Martin Luther King Day. Aber, oh nice, habe ich dann frei. Das wäre ja schön. Ähm, aber ja, da habe ich selbst auch noch nichts eingetragen. Aber normalerweise mache ich das so, dass ich auf diese Übersichten die ganzen Geburtstage eintrage, die den Monat so einsteigen so anstehen und ähm, Feiertage sowas halt, aber jetzt keine Termine, das ist mir zu unübersichtlich dafür, ansonsten steht hier oben wieder so ein kleiner Spruch und dann kann man hier noch Notizen reinschreiben und hier unten hat man noch eine Übersicht der folgenden zwei Monate, das finde ich echt ganz cool einfach weil es halt super praktisch ist, wenn man dann ähm, da auch schon mal sich orientieren kann und nicht immer umblättern muss so, und dann geht es los. Ähm, dann haben alle Wochen zwei Seiten. Und das war mir sehr wichtig. Das funktioniert einfach gut für mich. Ähm, Im letzten Kalender war das so, dass ein Tag eine Spalte hatte. Also die ging dann so runter. Jetzt ist es eben so, dass... Ähm einen Tag wieder eine Zeile hat. Das hat auch schon mal gut für mich funktioniert. Ich glaube, das wird kein Problem oder das wird jetzt nichts sein, was mich stören wird. Und dann ist jeder Tag eben nochmal aufgeteilt ähm, in die linke und die rechte Spalte. Und die linke ist dann mehr so für, wie auch immer man das handhaben will. Aber rechts sind dann halt noch so diese Spiegelstriche, die man dann auch noch irgendwie nutzen kann wie das gut für einen funktioniert, genau. Und ähm, hier hat man oben dann wieder eine Übersicht des jetzigen Monats und des kommenden Monats. Hier kann man sich noch Erinnerungen eintragen. Also ziemlich viel Platz für Gedanken. Und ähm, es ist aber auch viel los, finde ich. Also es ist jetzt kein schlichter Kalender, den man irgendwie nochmal selbst gestaltet. Also ich bin eh kein Selbstgestalter, das würde ich jetzt nicht machen. Aber hier braucht man das meiner Meinung nach auch gar nicht. Ähm, hier ist wirklich auch nochmal unter jeder Woche irgendwie ein Spruch, der einen motivieren kann und ähm, die ganzen Wochen sind eben gleich aufgebaut. Und dann kommt schon der Februar, da steht dann ein neuer Spruch. Achso, und auf der letzten Seite des Monats hat man nochmal eine ganze Seite Platz für Notizen. Das finde ich echt cool, weil ähm, in meinem alten Kalender, ich zeige ich euch, war das so, dass nur ganz hinten Platz für Notizen waren. Und dementsprechend habe ich das gar nicht genutzt, weil ich finde die dann irgendwie nicht wieder. Und ähm, wenn das mehr so monatsmäßig sortiert ist, ist es, glaube ich, eine ganz coole Hilfe. Genau, jeder im Monat hat eine andere Farbe und durch dieses Raster hier an der Seite kann man auch immer direkt zu den Monaten blättern. Das ist wirklich ziemlich praktisch, glaube ich. Denn was dieser Kalender nicht hat, ist so ein Bändchen, was eigentlich auch praktisch ist, finde ich. Aber dadurch ähm, kann man das, glaube ich, ganz gut ausgleichen. Ich gucke mal, wie ich damit so klarkommen werde. Ich werde mir jetzt mal ein bisschen Zeit nehmen und schon mal in jedem Monat die Geburtstage hier und auch hier und auch an jeden Tag eintragen. Weil das brauche ich, sonst vergesse ich Geburtstage. Und es ist zwar nicht so, dass mich dieses Eintragen ähm, dazu bringt, jedem zu gratulieren, aber ich finde es irgendwie cool, so eine Übersicht zu haben und auch dran zu denken. Und selbst wenn man der Person nicht gratuliert, einfach zu wissen, ah ja, die hat heute bestimmt einen schönen Tag oder der, ähm, mag ich irgendwie. <lacht> da hat zwar die Person nichts von, aber man muss ja auch selbst davon profitieren. <lacht> naja, also das ist der Kalender. Ähm, schreibt mir mal, was ihr so für einen Kalender habt für nächstes Jahr. Und der Kalender ist von der Marke Ecolo. Habe ich noch nie was von gehört. Ich habe den bei TJ Maxx gekauft. Und ähm, ja, ich probiere das mal aus damit. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und wenn ihr daran interessiert seid, wie ich den so nutze wirklich dann im Alltag. Ähm, und wie ich auch hier mit, mit dieser Seite klarkomme. Und ähm, wie das so alles für mich funktioniert und ob ich wirklich bei dem bleibe das ganze Jahr, dann ähm, sagt mir Bescheid, dann werde ich euch da gerne Updates zu drehen. Also das ist der Kalender. Ich finde ihn so, so schön und ich bin so gespannt, ob, ja, ob ich damit klarkommen werde, das Jahr lang. Und ich bin auch total gespannt, was ihr dazu schreibt. Also wenn mir irgendeiner schreibt, dass ihr den nicht schön findet, dann fliegt ihr raus. Und ansonsten bin ich total gespannt, welche Art von Kalender ihr benutzt. Also ob ihr auch eher eigentlich jemand seid, der eher auf schlichte Kalender steht, die nicht ganz so viel vorgeben. Oder ob ihr jemand seid, der wirklich so einen braucht, wie der, den ich euch jetzt gerade gezeigt habe, dass da wirklich ähm, ganz viele verschiedene Bereiche sind, die man nutzen sollte ähm, und womit ihr besser klarkommt oder ob ihr vielleicht euch selber eingestaltet, ähm, ob ihr das mit so, wie heißt das? Bullet Journal ist was anderes, oder? Also sagt mir einfach mal, wie ihr euer Jahr plant. Ich bin sehr gespannt darauf und danke für euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit und äh, passt auf euch auf. M haltet euch warm. Und bis dann. <lacht> Tschüss.